Die Herausforderung ist, dass wir die Bedürfnisse von zwei recht unterschiedlichen Zielgruppen bedienen müssen. Einerseits die Herausforderungen, die mit unseren ganz klassischen Medien und Ausspielwegen, vor allem den linearen Radio- und Fernsehwegen sehr vertraut und sozialisiert sind und die sich da möglicherweise gar nicht so viele Änderungen wünschen und die auch die Mehrheit bilden noch in unserer Kundschaft. Und ja, zum anderen müssen wir so wie viele andere Medienhäuser auch für unsere Produkte Kunden gewinnen, die gar nicht bisher mit linearer Nutzung sozialisiert wurden. Also ich fürchte, dass ich nicht mit einer besonderen, innovativen Herausforderung dienen kann, sondern nur mit der, die wahrscheinlich die meisten klassischen Medienhäuser sehr beschäftigt. Mir gefällt hier diese Veranstaltung sehr, weil Sie, die dpa, uns ja tief reinblicken lassen in das, woran sie arbeiten und das, was sie beschäftigt und auch welche, welche Ansatzpunkte sie finden, wie sie es angehen, das ist, für, das ist für uns sehr, sehr wertvoll und hochinteressant. Ich würde sehr, sehr ungern auf meine eigene App verzichten, auf die neue NDR Info App. Das ist die App der neuen crossmedialen Informationsmarke des Norddeutschen Rundfunks. Und würde ich auf Sie verzichten, wäre es irgendwie auch ein seltsames Signal in meiner Redaktion. Deswegen würde ich die gern behalten.